Hallo meine liebe Zuschauer, heute mit einem sehr interessanten Thema für mich, Frosche als Persönlichkeiten, und es geht heute um Teufelchen. Und nach dem Intro erzähle ich mehr dazu. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren experimentieren, studieren, unterrichten, malen habe ich mein eigenes Style entwickelt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 Das ist eine sehr gute Frage, weil wirklich hinter jede Frosch steckt eine Geschichte. Und hier war Onkel von meinem Freund. Ich, wir haben für ihn, für, das war 2020, Kalender geschickt. Geschenke, er hat Geschenke gekriegt, so Kalender mit Fröschen. Und wir waren zusammen essen, er hat da reingeblättert, geguckt. Und er ist sehr christlich unterwegs. Und er hat geguckt, geguckt. Die Engelchen war schon drin. Und er meinte, Albina. So, ganz ernst. Deine Frösche sind zu positiv. Und ich dachte, das ist doch mein Appell. Ich wollte, dass das, das Leben bunt und sie sollten positiv sein. Nein, der Welt ist nicht nur positiv. Da, gibt's, da, da hat er so geredet mit mir. Und da gibt es auch die dunklere Seite, halt Hölle und Paradies und so weiter. Und ich sollte die dunklere Seite von diesem Leben auch in meinen Kunst darstellen. Mhm. Das hat mich erstmal nachdenklich gemacht. Und ich dachte, eigentlich hat er recht. Ich liebe schuhe ich liebe diese Verbindung von Ja und Nein, von Sonne und Mond und von Guten und von Schlechten. Wir wissen, dass die Gute fast immer gewinnt, aber etwas in mir wollte diese Bösheit überhaupt nicht akzeptieren in mir. Wie ich sage, so alle Frosche sind, mit jedem Frosch nehme ich eine bestimmte Kraft von mir. Und ich habe das immer geschoben, geschoben. Ich sage, nee, ich male doch kein Teufelchen. Nein, ich doch nicht. Ich, ich bin doch ein Engelchen. Und dann irgendwann hat es bei mir klack gemacht. Ich sollte eine Entscheidung treffen und ich sollte meine andere Seite zeigen, wo ich sage, nee, kein Engel in diesem Fall, Bengel. Und dann ist das kein Teufel, sondern ein Verführer geboren. Und das ist natürlich, ich liebe den Frosch jetzt sehr, weil ganz viele sagen, du hast aber ein Mädchen Teufelchen gemacht. Ja, da ich eine Ikonografie des 21. Jahrhunderts schaffen wollte, da wollte ich natürlich die Kenntnisse aus alten Religionen, aus alten Wissens, aus diesen sozusagen... Äh, Ikonen, die ich schon als 15-Jährige, 16-Jährige kopiert habe, die ganze Wissens in meine Frosche weiterverwenden. Und in diesem Fall wissen wir alle, dass der Teufel wird öfter in dunkleren Farben präsentiert, natürlich rot. Ich habe Magenta-Rot genommen, damit es richtig leuchtet. Und die Augen sind auch in diesem Magenta-Rot, dass man diese Feuer in Augen erkennt. Und selber, er ist mehr in Lila dargestellt. Und die Lila in Kunstgeschichte und überall in Psychologie, da sagte man immer letzter Versuch. Und der Teufel versucht immer wieder, immer wieder uns irgendwie eine ja so was soll ich sagen so eine interessante Sache zu zeigen und sagen ja wenn du das machst vielleicht bleibst du heute in such liegen und das ist immer Versuchung der ist immer da deswegen in diesem Fall lila und rot letzte Versuch und Feuer waren für mich sehr wichtig ja wie gesagt das war bei mir dieses Mal wirklich äh, das war ein langer Prozess ich sollte erstmal die ähm, Uh, der, der Onkel von meinem Freund uh, sozusagen diese Gedanken, was welche er in mir gebracht hat. So mit diesen Gedanken leben, dass das Leben nicht nur weiß und schön ist, da gibt es auch diese dunklere Seite und es gibt auch Leid. Und in mir, drehend sie. Von mir, wollte ich dieses Leid nicht annehmen. Deswegen hat es wirklich zwei, drei Monate gedauert, bis ich einfach angefangen habe, Skizzen zu machen. Und ich habe immer an ihn gedacht, äh, ob ich das so machen sollte, wollte. Und dann äh, war das auch, äh, er ist dann kurz danach in August gestorben. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann man sagen, von Idee bis zum... Vollendete Version hat es äh, fast neun Monate ge gedauert. Das war wirklich Schwangerschaft mit bösen Gedanken. Und dann im September war mein Teufelchen fertig. Da hatte ich natürlich auch, als die Skizze da war, in diesem Fall, war danach die ähm, Präsentation, die Fahren Und das wurde der Geburt danach sehr schnell, so pra praktisch, rasch. Und so ist die Geschichte zu diesem Frosch, weil ich finde, das ist eine der beweglichen Geschichten, weil das war wirklich von der Idee bis zu. Verwirklichung eine lange Zeit und gemalt habe ich das auch als Gedanken an der Onkel und ich habe auch meinen Freund sage ich immer wieder, naja, jetzt könnte er da friedlicher sozusagen von Himmel gucken, ich habe auch Böse in diesem Welt gemalt. So viel dafür und wenn es euch meine Geschichten gefallen meine Frosche gefallen die euch inspirieren, dann würde ich mich auf ein Like freuen, sehr freuen, wenn sie meinen Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, eure Dara.